Hallo zusammen, ich bin der Algon, mache meine Lehre als Anlageführe bei Franken Franke und ich zeige dir heute, wieso das ein Traumberuf wird. Komm mit! Meine Haupttätigkeiten sind Störungsbehebungen und Qualitätskontrollen und an der Presse zu arbeiten. Als ich angefangen habe, wurde ich mega gut aufgenommen. Das Verhältnis zu einem ist nicht eher zum Beispiel Chef und Lehrling, sondern Kolleg zu Kolleg. Und das ist immer noch der Fall. Und das ist sehr gut. Wenn man sich als Anlage für bei der Franken bewirbt, soll man ein technisches Verständnis haben, ein gutes handwerkliches Geschick haben und man soll eine gute Kondition haben beim Arbeiten. Mein persönliches Highlight bis jetzt war das Lehrlingslager, weil man neue Personen kennengelernt hat und zwischen denen eine Bindung geschaffen hat. Ich werde Franken mit strukturiert, professionell und umweltbewusst beschreiben. Und wieso du dich bei Franken bewerben solltest, ist, weil es viele Fachexperten um dich hat, die dir helfen können bei Schwierigkeiten. Und allgemein, das Arbeitsklima ist ein sehr angenehmes macht Mega viel Spass, hier zu arbeiten. Wenn dir das Video gefallen hat und du eine anspruchsvolle Lehre mit viel Verantwortung haben willst, dann wünsche ich dich heute bei Franken als Anlageführer. Ciao zusammen!